an seinen Rucksack. Ja, das sind meine... für meine Tierchen. das so, das damit gehen. Der grüne und der blaue Bastard und nicht nur. Das, das ist nicht wirklich blau, aber... Das oh, ist doch blau. Bald hellblau. Ja, dann halt die Schnauze, ey. ey Schleichnest so gar nicht mein Junge. Ich jetzt schon Vlog, ja, das ist normal. Ich habe selber keine Ahnung, was das Wort schleichen bedeutet. Nütze, was beim äh, Sprinten um zu rutschen, oh Gott, das ist mir schon wieder viel zu kompliziert. Ey. Das werde ich wahrscheinlich niemals benutzen. War unauffällig, da. wie hast du so lange überlebt? mir so. ja welche da. vielleicht tot. da sind die? Ach, da. Okay, bei mir ist das, ist das geht Ich habe dich gefragt. Ich komm mit der Pistole von beiden irgendwie nichts treffen. Ja, das. Ich treffe schon irgendwie, ich weiß gar nicht wie ich überhaupt treffe, weil. Darf sie mit der Ich ah. habe irgendwas kritisches gelacht. Okay. Nur im Weg. das Leben dann du mir dein Leben! du wirst ein neuer Ich kann dir Kopf, nicht ich überhaupt getroffen hab, weil je, Bei jeder Bewegung ist das ein der ist manchmal ein wenig aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bald bei ja, dir. ja gut. ja Ja, komm. Ups. Hat man denn? <lacht> so, wo ist denn einer da? Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Ich habe so ein schönes Fernrohr an dieser Pistole. Das muss ich nur da betreffen. Oh Gott. Alter Gott, Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. frei! Alter. ich Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Explosion Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Äh, Rechte Maustaste, um äh. got to be fucking kidding me. Hier die ganze Zeit ohne Zoom. Kein Wunder, dass das so Assi ist. Ey. <lacht> oh, setze Markierung. Bleib mal friedlich, dann ich habe noch gar nichts gemacht. Hier ich komme hier gerade nicht ganz so mit. Ich bin gerade über überlegen, was ich da rein tun soll. Ja, ich drücke Noah. Ich höre den Dani <lacht> nur sagen, setze Bewegung. <lacht> Der Daniel tut wahrscheinlich den S3 gleich auf uns runterrufen, ey. Motherfucker. Alles klar. Ich kann jetzt irgendwie so eine Teleportation mit meinem Schmack jetzt. Weißer. Alter, abschießen. Ah. Alter, jetzt wahrscheinlich, wenn man ich aussieht, wie man nicht genau wie er aussieht. Ja, das sieht ein bisschen hier aus, also das ist der gerade der New. Oh, wie mit dieser eine aus Overwatch. Oh, berühren. Yeah, fresh sheep. a good boy? Okay. <lacht> nicht so, okay, hier ist ein Symbol auf der Karte. Ich habe die Karte noch gar nicht gesehen hier. Da oben, okay. Haha! <lacht> du hast mich schon vor der Pro er hat keine Ahnung was abgeht. Viele hast du schon davon gespielt, ich hab zu wenig gespielt. Deine gucken. Machst du das? <oder? lacht> ich kann so Viecher rufen, die aus dem Himmel stürzen und ja, irgendwas machen. Ich glaube, die explodieren oder so. Kann man nicht irgendwie. Ja, okay. Könnt er klettert an irgendwie. Wir haben es vergessen. Was macht denn, da greift okay, ja. er nicht an. Alter, <lacht> hier sieht's ja einladend aus, sieht wie, wie bei mir zu Hause. Die beichtkammer, ich bin nicht Hat ge gefläppt, oder was? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Der ist ja bei dir, Anscheinend sind die Menschen auf Pandora noch wilder als die Bestien. Berühren. <lacht> der putzt dich an. Es kommt wahrscheinlich der Hitze. alles alleine Ganz bestimmt. Schießt er den, in den Kopf weg? Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? So. <lacht> Du bist die Stimme in meinem Kopf, stimmt's? Oh. Was das betrifft, das wird nicht das Schrägste sein, was du auf Pandora erlebst. Aber im Ernst, ich habe Stimme in meinem Stimme. Kopf. Wir sind vielleicht nicht viele, doch mit einem Badass ja. wie dir haben wir wenigstens eine Chance. Willkommen bei den Crimson Raiders. Ganz toll. Pandora ist so. ein gefährlicher Ort. Der Granat ah, wird hilfreich sind. sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Du wirst schon deine Gründe haben. Kommt du auch Geld gerade? Der hat weiß mein Charakter, der hat mit dem Sieg geredet. Ich hab's berührt und dann hat er gesagt, du wirst schon deine Gründe haben. Ich verstehe das nicht ganz. <lacht> Hast du das gehört? Diese Benimmkurse und so dankst du es mir. Mein Roboter ist am Reden, aber <lacht> ja, ich Tier die ganze Zeit anfassen. Alter, stimulieren. Mein Roboter sagt, ich verstehe das nicht. bin im Benimmkurse Benimm und dann das. Ja, dann habe ich gehört. Der hat sich am Schritt gefasst. Mein Roboter, ein da dran gerochen. Der hat er gar nichts im Schritt. Ich berühre das noch mal. Los, komm in mich. Ich höre, irgendwas. Keine Munition mehr. <lacht> Bist du bei mir drin? Ja, aber ich habe ah. keine Munition. Okay. Du hast keine Munition. <lacht> da steht keine Munition mehr. Ich kann nichts ich machen. Gerne, mit wem ich Wieso kannst du einander rein? <lacht> weiß ich da würde ich nicht selber laufen. Los, so, Daniel, mach sie Platz. Ich bin ihre Klinge und ich muss mich ewig schärfen. Die Kamera sind die ultimative Jagd. Also bitte. Aha. Dein ist Scheiße das mir echt, Jens. Da <lacht> ja. schon keine Munition mehr. Warum schickst du mich denn in munitionsloses Geschütz? Damit ich nicht mehr selber laufen muss, ne? das ist praktisch. Oh, Kiste, ja. Yeah. Ganz ein. ruhig. Was, da bist du? Keine Angst, ich bin noch irgendwie am Leben. ich bin was ist das? Was hat denn für einer? Was ist das denn, <lacht> Ja, Ich hab's ja aus der Deckung. Oh. Ich, glaub, ich hab Ich doch Ich hab's der Esel, nicht, du viel Ach, mein Gott. Oh, ist gut, da oben ist einer, ja, so schickt. Ja, schick deine Vögel zu dir. Hab ich doch, ich kann die sogar so weit schicken hier. Hast du das gesehen? Ja. Du hast einen Feuerschrank. Hey, Fleischstief ist bei denen, was macht der denn da? Der oh, ist da. Fleischstief! Gut, ja. Ich bin der schwerste Billigkälter. Ah, du bist in die Fresse. <lacht> Muss schon wieder so kleinwüchsiger. Ich habe den, den Rücken gesprochen. Gibt es hier kein Melee in diesem Spiel? Eigentlich schon, aber was zum Teufel? Wer ist das? Ist das Jesus? Yo, äh, hilfst du mir? Das wollte ich jetzt nur sagen. Und <lacht> <lacht> die Leben. Was ist das für ein Name? Deine Lage! Ich habe die meisten gegner ja in der Fresse und ich würde die gerne schlagen. Aber... Ja, irgendwie kann man auch. Aber wie, weiß er nicht? Allein oh, die schon wieder äh, Oh, äh, V. Ach oh Gott, ich habe ein Messer, du? oder Das ist kein Messer irgendwie. Okay, du hast ja, hey, du hab... hast auch ein Messer. Habe ich? was so eine kleine sichere uns oh beide was ist das das stimmt wenn man sich gegenseitig äh, mit melee angreift dann fordert man einen zum Duell heraus. was is <lacht> so. den oh, oh, oh, ist denn das für eine regel soll man den unterschießen schießen ich gebe ihm den rest Oh, oh, ah, Und was für du eine ein schlechte cape Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Mach macht das hier? Ich bin für die Crimson Raiders. Ja. Ziemlich geheim. Direkte Befehle von Lilith. Ich muss dich vielleicht töten. Was bist denn das du für ein Spaß, Vogelheim? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Jetzt leben die Sonnenklapper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslaut, also bis mein Plan diesen beschissenen Alienschrott. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Ich glaube, man, man sollte komme. da drinnen bleiben. du bist Arschloch. <lacht> also, wir sollten hier verschwinden, Ist wir nichts zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die so? Ja, ich hab das nicht das Bedeutung. Warum sagen wir das? Der, den? der ist voll zu fischendes Fack hier. Da hab ich die Klappe am Maul. Du hast grad die Revoluz-Tut, verdammt. Gott, <lacht> die Schnauze! Ich glaub, also, es gibt ja eigentlich nur Unsoziale, die ich würde nicht alle gerne so abknallen. Ich würde dem gerne meinen Fries zum Fass vorwerfen. <lacht>